<lacht> Ey, oh, Jiso, oh, zappa, zappa, was geht ab? <lacht> und damit hallo und herzlich willkommen bei Filmskura, der Müllsammler. <lacht> Also, ich bin hier an der Stelle auf jeden Fall, an der ich das letzte Mal aufgehört habe. Und hier machen wir einfach weiter, gehen jetzt mal ein Stückchen nach oben und dann gehen wir noch ein Stückchen wieder nach unten. Und äh, ich glaube, es gibt genügend Müll auf jeden Fall für uns, den wir hier finden können. Und deshalb würde ich sagen, reden wir nicht lang, sondern legen direkt los. Also, wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen exzellenten äh, Zigarettenstummel- hotspot Und den befreien wir jetzt von dem ganzen Zeug mit Handarbeit. Ich bin mal gespannt. Ich würde mal sagen, wir zählen mal, wie viele Kippen hier liegen. An diesem kleinen Ort. Let's go! Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. 6, 7, 8, 9, 10. 100 also alleine also allein in dem kleinen bereich habe ich jetzt 100 100 Zigarettenstummel gefunden und da ist glaube ich 101 101 102 103. So viele, auf so einer kleinen Fläche. Na gut, ich würde sagen, nehmen wir mal den Rest vom Müll auch noch mit. Speziell Bre, speziell auf jeden Fall. Und der Witz ist ja, da ist ein Mülleimer, weiter unten ist ein Mülleimer. Also Mülleimer haben wir ja eigentlich genug. Ne? Da haben wir noch eine Zigarettenschachtel. Alright. Und da haben wir sogar noch mal hier... Was? 104? Und 105, ha? Huh? Ja, und 105. Alright, machen wir weiter. Glas Scherben, ganz schlecht. Wegen den Hunden. Ja, dann krieg ich nicht raus. Ne? Ja. Oh doch, das ist er doch. Auf dem Müll liegt Müll. Hey. es ist auf jeden fall sehr sehr gut ja, dass hier ein mülleimer steht ja. äh, da braucht man hier nicht alles vollmüllen. und trotzdem ist voller müll So, Zeit für den zweiten Eimer umzufüllen, was soll ich sagen hier, zwei Eimer haben wir jetzt schon wieder, Eigentlich wäre das eine gute Stelle gewesen, um aufzuhören. Allerdings liegen hier noch Klarscherben. Die Würde ich gerne noch mit aufnehmen. Und äh, dann schließen wir aber für heute ab. Reicht dann auch. Und wenn man zufällig mal einen Pfand findet, dann nehmen wir mal das auch mit. Letzte letzte Eimer, gerade in den Glasscherben und so weiter, kommt in den Müll und dann schauen wir mal, wie viel wir heute insgesamt gesammelt haben. So, ja, wieder ein guter Sack voll auf jeden Fall, den wir heute zusammen bekommen haben. War, glaube ich, ein bisschen länger heute wie das letzte Mal, äh, denn ich musste den Akku wechseln: einmal eine GoPro und einmal an meiner Sony und deswegen war es wohl ein bisschen länger. Aber das Wichtigste ist, die Glasscherben sind weg und natürlich nicht nur Hunde können sich daran verletzen, auch kleine Kinder können sich dran verletzen oder sogar auch erwachsene Leute, die vielleicht stolpern oder wie auch immer. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es das jetzt nicht weg ist. Und ich denke, heute haben wir echt gut was abgeliefert. Es ist wieder Zeit. Hier haben wir den Mülleimer. Wir haben es zusammengesammelt in der Stadt. Also kommt so ein Mülleimer von der Stadt. Und damit haben wir das Video dann auch abgeschlossen. Perfekt. Einiges an Müll wurde entsorgt.